220 Millionen Euro ist die Corona-Warn-App schon jetzt schwer, die wohl teuerste Bundes-App aller Zeiten. Die Opposition möchte das gute Stück daher auch zeitnah im digitalen Tresor einschließen. Die Corona-Warn-App hat, glaube ich, wirklich Menschenleben gerettet. Sie hat eine ganz wichtige Funktion in der Pandemie erfüllt und nach der Pandemie ist relativ wahrscheinlich vor der Pandemie. Ich würde mir wünschen, dass man die Corona-Warn-App in eine Art Winterschlaf versetzt, dass man sie also im Backend in einer kleinen Version ohne dass sie auf allen Handys drauf sein muss weiter pflegt so dass sie in null nichts im Falle einer neuen Pandemie sofort reaktiviert werden kann